Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier in Herzhofen angekommen. Einer sehr friedlichen und netten Stadt, wie ich finde. Und hier ist eine Knusperei. Die können wir kochen, habe ich gehört. Wollen wir uns das doch mal genauer anschauen? Hallo, hier kannst du das Ko durch das Kochen von Bären zu zubereiten. Okay, dann kochen wir mal. Okay, vielleicht sollte ich mir die äh, G Bedienungsanleitung mal durchschauen. Wirf Beeren in den Topf und fang an, in Richtung der Feile zu rühren. Du musst schnell sein rührst du zu sein, brennt es an. Rührst du allerdings zu schnell, kocht die Masse über. Sei also vorsichtig. Okay, das gab es, glaube ich, auch im Original. Wenn du alles richtig machst, stellst du so einen leckeren Knusper. Man kann übrigens auch am Platz der Treue Knusper herstellen. Okay. Wir haben ein paar Siedelbeeren, deshalb nehmen wir mal zwei davon und... ja noch eine Füßebeere und eine Himbeere und let's go wird schon schmecken bestimmt was muss ich jetzt machen 3 2 1 los okay ich versuche mal einen richtigen Rhythmus zu drehen das ist halt nicht über wo andersrum glaube ich, drehe vielleicht zu langsam. Ich mach's mal etwas schneller. Okay, jetzt wieder die Richtung. Das ist einfacher für mich, die Richtung. Es darf halt nicht übergehen, ist das Problem. Deshalb muss ich ein bisschen abbremsen manchmal. Ah, ich versuche mein Bestes. Oh, wieder in Richtung. Oh, okay, okay. Oh, es wird langsam rot. Ich weiß nicht, ob das zu heiß ist oder... Ach so, es brennt andere noch schneller. Ach, oh, ich bin so langsam. Oh, Hand in die Fläche. Hab ich anbrennen. Oh, die andere Richtung. Oh Gott! Oh Nein! Oh nein! Oh verdammt! Ich habe es so langsam gemacht, oder? Nein, nein. Ich koch nie wieder. Ich koch nie wieder. Mag das jemand essen? Oh, oh Gott! Was, was? Was bringen die? Moment, wie bitte? Herb? Herb ist... Oh nein, nicht cool. Bitter und sauer. Boah... Schlechter Knusp auf Level 2. Man kann die leveln! Oh Gott! Lass uns gemeinsam den Kochlevel schwingen. Ich erkläre dir gerne, wie du leckere knusst, bevor deine Pokémon zubereitest. Zu Beginn musst du den noch flüssigen Teig vorsichtig umrühren, damit er nicht überkocht. Rühre kräftiger mit kreisenden Bewegungen, sobald der Teig etwas fester wird. Zu guter Letzt wünschst du dir noch, dass der so richtig lecker wird und du rührst, was er Zeug Das hat nicht wirklich geholfen. Oh Gott, war ich schlecht. <lacht> Meine ganzen Bären. Gute Ernährung gibt Energie und macht froh. Das gilt für Mensch und Pokémon gleichermaßen. Hast du zufällig ein paar Beeren mit dabei? Für gute Knuspe brauchst du seltene Beeren. Pass auf, dass du nichts verschüttest. Je geübter du bist, desto leckerer werden die Knuspe. Ja, ich lass das lieber mal. Ich überleg's mir, ob ich irgendwann nochmal drauf was draus mache. Aber was ist das denn für ein Gebäude? Äh. Amen, Bruder? Ist das eine Pokémon-Kirsche? Egal ob Mensch oder Pokémon, es ist völlig normal, dass wir alle verschieden sind. Beurteile ein Pokémon deshalb nie nur nach seiner Stärke, sondern suche auch nach seinen inneren Werten. Sie sind es, was wirklich zählt. Aha. Es gibt Wörter, die zwar ein jeder leichtfertig in den Mund nimmt, deren Bedeutung jedoch nur die wenigsten zu erklären vermögen. Diese lauten Liebe und Freude. Oh Gott, okay reichen menschen und pokémon aneinander sind die, die hände sind alle glücklich also reichen menschen und pokémon aneinander die hände sind alle glücklich das bringt uns näher zusammen denn wir leben schließlich alle in ein und derselben welt ja weltfrieden bruder und schwesters armes knogger sieht zumindest aus wie ein knogger es ist schon ein wundersamer, es ist schon ein wundersamer Kreislauf. Schöpferische Arbeit ermüdet den menschlichen Geist und laugt ihn aus. Doch kaum dass dieser sich erquickt hat, kommt erneut der Wunsch auf, etwas Kreatives zu erschaffen. Also okay? Hier finde ich die Ruhe, um über meinen Vater und meinen Sohn sowie das Leben allgemein nachzusinnen. Die Pokémon und ich sowie die Welt, in der wir leben, sind wiederum Teil der Natur um uns herum. Okay, ich lasse euch mal allein. Es gibt so viele Sticker, die man auf Ballkapseln kleben kann. Wie soll ich mich nun entscheiden? Äh, irgendwas nehmen. Irgendwas. Als ich mit meinem Pachiriso auf dem Platz der Treue spazieren war, habe ich einen niedlichen Sticker gefunden. Den werde ich an Pachirisos Ballkapsel einbringen. Meinst du, dass es dadurch noch anmutiger wird? Oh, uh. Ein Park? Und wenn wir das machen... Äh, hier sind noch zwei Häuser. Und ganz rechts. Ja, da oben geht es ab. Ich weiß. Oh, hier ist die Arena. Dann sind wir wieder hier. Okay. 30 Jahre lang habe ich vollkommen alleine in den Bergen gelebt. Dabei ist mir die Idee zu einem Tanz gekommen, mit dem ich die Super Wettbewerbsshow gewinnen werde. Stell dir vor, du lebst 30 Jahre lang in den Bergen, kommst dann endlich wieder in die Menschheit zurück. Boah, ich möchte jetzt Wettbewerbe veranstalten und gewinnen. Wow! Ich habe die TM Stärke im Turm der Ruhenden erhalten. Dieser befindet sich auf Route 209 auf dem Weg nach Trostu. Oh, what? Turm der Ruhenden. TM Stärke. Ist das nicht eine VM eigentlich? Warum kann man hier lang? Ah, nee, kann man nicht. Okay, na gut, dann nicht. Was ist das hier eigentlich? Platz der Treue. Osttor. tor Gehen mit einem Pokémon spazieren. Hör, es gibt zwei Tore? Also links war noch ein Tor. Es heißt, hinter diesem Tor befindet sich ein wahres Paradies, wo zahlreiche Pokémon ganz nachlos und da herumtollen können. Medi! Okay. Sehr interessant. Ach ja, mit dem habe ich doch geredet, komm. Äh, hier ist noch ein Hotel. Ich erkunde immer gerne. Vor allem wegen so einer schönen Musik. Pika! Wenn ich einmal erwachsen bin, will ich Pokémon-Koordinatorin werden. Ja, warum warten? Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich das Pokémon einfach daneben und hält ein Nickerchen. Das ist auch toll. Wenn ich mal groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Warum warten? Hier ist ein paar Bälle. Fang dir ein paar Monster. Äh, jetzt habe ich es gibt. Oh wow, du bist ein echter Trainer. Wenn man Pokémon um sich hat, ist das, ist man für sie verantwortlich. Aber man hat auch viel Spaß und Freude mit ihnen. Ja. Meine Schwester sind immer im Mittelpunkt. Für mich interessiert sich keiner. Oh, er steht da ja ganz alleine in der Ecke. Oh, der Arme. Oh, ich würde ihnen gerne helfen können, aber gar nicht. Der Arme. Mag dass sich das nicht, dass er auch so ein bisschen dauert. Herzhofen sei kinderfreundlich, sagt man, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn in Herzhofen ist man nicht nur zu Kindern, sondern auch zu Erwachsenen im Pokémon nicht. Oh, ich dachte schon, das hat einen bad twist, aber nein, ein guter twist. Meine Enkel wollen alle ein eigenes Pokémon. Das wird sicher nicht einfach werden, aber so kommt wenigstens Stimmung in die Bude. Eure die die der Menschen Mitgefühl zeigen und füreinander da sind. Das wünsche ich mir. Na, oh, aber ist doch hier ziemlich gut in der Stadt. Es ist so praktisch, keine Treppen im Haus zu haben. Wirklich viel angenehmer, sage ich dir. Außerdem können sich die kleinen Pokémon ohne Treppen deutlich freier bewegen. Ah, deshalb sind ja Aufzüge in der Stadt. Ah, ah ja. Interessant. Okay. Links haben wir noch ein Haus und das Pokémon Center. Das wollen wir auch mal abchecken. Das wäre ziemlich cool. Äh? Gamer Girl? Hallo! Ah, hallo. Oh, dich kenne ich doch. Aber woher noch gleich? Ah, ich hab's. Du hast doch damals in die diese schrecklichen Typen ver verjagt. Nach diesem Vorfall habe ich allerlei Nachforschungen über dich, an dich angestellt. Hast du mich gegoogelt? Na, ähm, ja! Dabei habe ich auch noch herausgefunden, dass du mit dem berühmten Professor Albe zu tun hast. Außerdem sollst du mühelos an den Arena-Orden nach dem anderen eingesagt haben. Ich sage dir, mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Sorry, ich hab mal wieder wie ein Wasserfall. Ich bin Lana. Erinnerst du dich an mich? Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Du hast mir die Beige geschrieben. Genau, sagst du auch gerade. Aber eigentlich bin ich die Systemadministratorin der Boxen, die du am PC nutzen kannst. Hm. Ah. Das ursprüngliche Lagerungssystem wurde von meinem Kumpel Bill entwickelt, aber ich habe es dann nach meinem Gutdünken weiter verbessert. Hey, wo du schon den Herzhofen bist, könntest du ja auch bei dieser Superwettbewerbsshow vorbeischauen. Und vergiss nicht, fleißig deine Sticker zu sitzen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie mich beobachtet. Naja, ist nicht, kann sie ruhig. Ja, lass mich durch. Ich bin's mir, Santa, ich will mir heilen. Meine Burgmann, sie sind krank. Mit meinen Pokéball. Sie wollen nur eine Heilung. Ah. Viel besser. Dankeschön. Blum. Hast du schon den Globus in der globalen Wundertauschstation in Jubelstadt gesehen? Äh, nein. Weil das noch nicht reinprogrammiert ist im Spiel. Ich kann ihn dir nicht wirklich erklären. Aber er ist einfach fantastisch. Ja, du Cheater. Du cheatest dich darüber. Das gibt es hier noch gar nicht. Das kommt erst irgendwann nächstes Jahr mit dem Pokémon Home Update. Ja, der mies auf jeden Fall. Hallo, hast du eine Knusbox? Falls nicht, muss du unbedingt den Pokémon-Fanclub besuchen. Die gibt einen Tipp. Wie es scheint, ist die Rennleiterin Lamina momentan nicht da. Ha, sie hat bestimmt von meiner starken Wendigkeit gehört und ist geflüchtet. Äh, träum du weiter, du. Träum du weiter. Aber ich will jetzt mal wissen, was sie hier mit dem Pack auf sich hat. Platz der Treue. Pikapi! Nein, gefällt es mal, den Pokémon zu verlassen und einen Spaziergang zu machen. Das sehe ich daran, dass seine Wangen ganz so freudig zucken. Auf dem Platz, der Treuer, kannst du mit deinen niedlichen Pokémon spazieren gehen. Ja, mit niedlichen Pokémon nur. Aha. Auf dem Platz, der Treuer, kannst du mit deinen niedlichen Pokémon spazieren gehen. Mit welchem Pokémon möchtest du spazieren gehen? Ach, ne, Magpie ist nicht süß. Das kleine Baby-Pokémon, das ist nicht süß. Tails, so ein kleines... Nein, nein, das ist auch nicht süß. Aber wow! Shake rein, dieses große Monster. Es ist so LOL. Also dann genieße die traute Zweisamkeit an der Seite von Shakerein. Viel Vergnügen. Folgst du mir? Oh Gott. Bist, hä, hä? Oh Gott, ist das langsam. Schalke rein sieht sehr glücklich aus. Na, oh, es mag mich. Wir sind die besten Freunde, ne? Tipps zu Trainern: Drückst du auf dem Platz der Treue den Plus- oder Minusknopf, versammeln sich die Pokémon, die du dorthin mitgenommen hast. Hältst du den Plus- oder Minusknopf gedrückt, zerstreuen sie sich wieder. Warte, echt? Okay, und dann verpisst euch. Okay. Pikachu! Pika. Oh, ich kann es gut so glauben. Ich bin so glücklich mit meinem Pikachu. Wohin ich auch gehe, mein Pikachu folgt mir auf Schritt und Tritt. Haha, <lacht> Ja, wir zwei sind uns genug auf der Welt, juhu! Cool. Oh, Voltwechsel, eine sehr gute Attacke. Sehr, sehr gut. Wenn wir einen Elektrobrunnen hätten, wäre das ganz gut. Cool. Aber das... Äh, haben wir nicht. Vonera! Vonera scheint müde zu sein. Oh. Ich kann mit meinem Vonera jeden Tag hierher. Dann kann es laufen und spielen, oder dass ich mir Sorgen machen muss. Okay. Oh Gott, Checkeran ist wirklich sehr langsam. Oh, noch eine ATM-Anziehung, ja. Ist ganz gut, aber ich glaube, Anziehung ist sogar die Attacke, die ich damals als Charme verwechselt habe. Hallo! Hier kannst du das... Oh, nein, ich will nicht kochen! Nie wieder! Nie wieder, oder? Weißt nicht, du, ich hab's nicht probiert, würde er jetzt sagen, aber er kann nicht reden. Er freut sich aber, an meiner Seite sein zu dürfen. Ach, du darfst doch immer an meiner Seite sein. Kann man sich hier hinsetzen? Nicht? Oh, wow. Enttäuschung. Schlechtes Spiel. Oh, wir kommen von der anderen Seite. Okay. Sprich ruhig hin und wieder mal mit deinem Pokémon. Gut möglich, dass es etwas für dich hat. Pipi! Ich habe was Grenzendes gefunden. <lacht> Tipps für Trainer. Auf dem Platz der Treue kannst du die Kamera mit Hilfe der, des rechten Sticks bewegen. So kannst du das mitgebrachte Pokémon nach Belieben beobachten. Du kannst die Kamera zurücksetzen, indem du den rechten Stick kurz gedrückt hältst. Äh, ja gut, ich kann die Perspektive ein bisschen wechseln, aber... Der kann ich auch nicht nee. das sind ruinen aus links vergangener Zeit echt cool kann man da rein spuktafel auch für geisterpokémon bestimmt sehr gut oh, auf der rückseite ist was äh, eingraviert bei der geburt des universums entstand aus dessen splittern diese tafel was ich kann nicht in mein bottle schauen warum nicht Oh, sehr schön. Du bist ein bisschen im Weg. Okay, ich wollte gerade sagen. Hä? Ist ja gar nichts. Warum kann ich von hier drin mit meinem Pokémon reden? Das bewundert mich an. Oh. Oh, das ist sehr süß. Oh, au. Oh, minz Yo. Die sind sehr gut, um Geld zu farmen. Mit denen kann man sehr gut Geld farmen. Und äh, sollten wir uns auf jeden Fall merken. Sehr, sehr gutes Item. Wie kommen wir denn da hoch? Geht irgendwie nicht. Willst du da hochkommen? Nee, nee, nee, nee. Ha? Von hier? oder da willst? Habe ich irgendwas verpasst? Moment, Moment, Moment. Ach so, nee, ich habe ja keine Shortcuts. Das geht nicht. Du, du, du. Man kann hier wirklich gar nichts machen. Ich komme da nicht hoch. Oder komme ich von hier vielleicht nach oben? Ne, gibt's nichts. Nee. Okay, Keine Ahnung, wenn es jemand da Ahnung hat, dann schreibt mir gerne rein. Ich lasse es erstmal. Der Park ist ganz nett, aber egal. War ganz nett mit, mit dem Check rein rumzulaufen. Und war schön, fühlst du dich erholt? Dann bis zum nächsten Mal. Oh. Nanu, offenbar will das Pokémon, mit dem du gerade erst spaziert warst, aus seinem Pokémon heraus. Du musst wirklich ein besonderer Trainer sein um so einen Eindruck bei deinen Pokémon zu hinterlassen. Dein Pokémon würde sich bestimmt riesig freuen, wenn du es in Zukunft auch abseits vom Platz der Treue aus seinem Ball lässt. Echt? So sehr liegt mich Zerke rein? Wow. Selbst ich hab's nicht so sehr geliebt. Das wird einiges ändern. Du bist so lieb. Behält wachsam die Umgebung im Auge. Oh, jetzt tut es mir ein bisschen leid, dass ich ihm kein Nickname gegeben habe, aber mir ist nichts eingefallen. Keine Ahnung. Sollen wir ihm noch einen geben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Was ist eigentlich hier? Hier ist ein Wettbewerb, oder? Oder? Wettbewerbsahne offen für alle Enthusiasten. Cool. Aber einen Moment. Können wir die anderen Pokémon... Oh ja, ich begleite auswählen. Oh, Magpie. Ja! No. Tricky erzeugt, begeistert eine beeindruckende Flamme. Oh, kle kle kleines Tricky. Doch ganz, ganz klein, doch ganz winzig. Oh, Tails. Hi. Teil steht der Mund weit offen. Boah, krass, oder? Krass, wie man hier rauskommt aus dem Ball. Ja, Lass uns mal Chalk rein rumlaufen. Ich meine, es ist unser Main-Pokémon. Oh, pardon. Das tut mir wirklich leid. Bist du ihr, um an einem Wettbewerb teilzunehmen? Hahaha, ha, ha. viel Vergnügen. Zufällig ist auch Lamina die Arena Leiterin von Erzoffen, ein Wettbewerbsexpertin. Vielleicht fragst du dich, wo er ist das weiß. Nun ja, Lamina mal das bin ich. Wenn du bist sehr stark, dann du kannst mich ausfordern zu einem Kampf. Aber noch nicht jetzt. Non. Eine kleine Franzosin? Aber sie will nicht herausgefordert werden. Warum auch immer. Warum denn nicht? ich will ich ja jetzt nicht herausfordern. Uh. Okay, die ist nicht so wie ein Platin. im Platin war das nämlich so, dass man hier in dunklen Räumen ist und dann muss man immer sich hier umschauen, die waren überall so Statuen, du musstest halt im Dunkeln rumlaufen Irgendwo waren dann auf dem Boden so Symbole und an den Türen waren halt auch Symbole Zum Beispiel es war so ein Kreis und dann war hier ein Stern und dann war der irgendwo ein Sichel Und dann musstest du hier dich umschauen bei den ganzen Trainern die du bekämpfst Wo hier die Symbole sind die dir sagen welche Tür richtig ist Wenn du eine falsche Tür nimmst, bist du wieder hier in diesem Raum, wo ich gerade bin Hey hallo, wie läuft's denn so, Trainer? Du willst doch sicher die Arena der Trainer habe ich recht? Tja, das ist momentan nicht möglich, so leid es mir auch tot Du willst wissen warum? Ganz einfach. Sie ist nicht hier. Schau wir später nochmal vorbei, okay? Ich fahr zu lang hier. Ja, aber sie ist doch gerade hingelatscht. Oder nicht? Hm. Ich find's ein bisschen blöd, dass die Buben so langsam sind. Weiß nicht. Mag ich nicht. Ah, das ist ja. Meine Helden! Oh, hallo, mein Schatz. M Mama? Was? Echt jetzt? Sag bloß, Katrin ist eine Mutter! Da hast du bestimmt gute Karten bei der Superwettbewerbsshow. Hm, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe mit Maike noch nie wirklich über die Superwettbewerbsshow gesprochen. Aber ich bin ganz überrascht, dass sie zwei euch kennt. Ah oh ja, richtig. Danke nochmal wegen vorhin. Bitte nimm diesen Sticker hier. Ein Zaubersticker. Bring ihn an der Ballkapsel deines Pokémons an, wenn du an einem Wettbewerb teilnimmst. Das macht sicherlich einen tollen Eindruck. Ich bin übrigens eine Jurorin. Schau doch mal vorbei, wenn dir nach Unterhaltung zumute ist. Keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Üb Übungswettbewerber an. Okay, Katrin. Bis später dann. Na, warst du sehr überrascht, mich hier zu sehen, Maike? Mir war langweilig, also habe ich einen kleinen Abschleicher nach Herzhofen gemacht. Ich war übrigens nicht weiter, äh, nicht weniger überrascht, dich zu sehen, Kind. Das wir jetzt also bei der Superwettbewerbsshow mitmachen, ja? Dann schmeiß dich aber bitte etwas in Schale. Wie siehst das, wie das gerade aussieht in deinem. Wie sieht das denn aus, wenn du in deinen gewöhnlichen Eichelslamotten neben deinem aufgebrezelten Pokémon stehst? Bitte zieh dir mal was Anständiges an. Du hast seit Tagen nicht mehr geduscht, Maike. Zieh lieber das hier an, das passt besser. Uh, ein Kleid erhalten. Vertraue einfach deiner Mutter an ihrem treffsicheren Modegeschmack. Du wirst bestimmt klasse darin aussehen. Nun denn, ich wünsche dir jede Menge Spaß bei der super -Show. Du wirst sicher ein paar weitere charmante Facetten deiner Pokémon kennenlernen. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Ciao, Mama. Und danke fürs Kleid. Oder halt fürs Outfit. Aber ich meine, das war ein Kleid. Wer zum Showstar gekürt wird, bekommt sein Foto ausgestellt. Aha. Das ist ein Fotoram. Das ist ein Fotoram. Okay, gut. Hier haben wir ein Pikachu. Hier haben wir ein Kikugi. Hier haben wir eine Tür. Meine pokémon Hier haben wir ähm, Luxio oder Luxtra. Und äh, hier haben wir einen Wald. Ja, toller Wald. Mein Freund hat dermaßen Lampenfieber, dass er sich gar nicht erst traut, an der Wettbewerbsshow teilzunehmen. Was mache ich jetzt bloß? Dann tritt du doch bei. In Ton. Bei der Superwettbewerbsshow messen sich die Teilnehmer in den folgenden drei Bereichen. Style, Tanz und Attacken. Aha. Pokémon, denen man zuvor Knuspe gegeben hat, schneiden beim Style besser ab. Deshalb solltest du in der Knusperei von den Experten lernen, wie man Knuspe zubereitet. Okay. Ist noch jemand? Ne? <lacht> Wie klein das ist, so So, die Entscheidung steht. Heute wird kein Rückzieher gemacht. Nein, ich werde mich für die Show anmelden. Nur die Ruhe bewahren, die Ruhe durchatmen. Wie sieht's bei dir aus? Nimmst du ebenfalls an der Show teil? Ja, ich kann es ja mal ausprobieren, ne? Ja, ja, ne? Du willst also an der Wettbewerbsshow teilnehmen. Ah, wie ich sehe, hast du auch schon eine Knusbox. Sehr gut, dann habe ich hier einen fantastischen Knus für dich. Einen ex exquisiten Knus. Gib diesen Knus den Pokémon, dass er an einem Wettbewerb teilnehmen soll. Ach, und noch ein guter Ratschlag von mir. Versuch dich über den Schalter ganz rechts nochmal an einem Übungswettbewerb. Das ist die beste Art der Vorbereitung. Ich will lieber direkt anfangen mich einfach reinschmeißen lassen. Aber wer weiß. Vielleicht mache ich nur kurz eine Übung. Weiß halt nicht, wie lange die dauern, die Dinger. Oh, Level 60. Ja, komm, hier du. Du bist doch das süße Pokémon. Die anderen beiden. Nein, die die ist süß. Du bist süß. <lacht> <lacht> wie das aussieht. <auch> so. <lacht> Schelke rein hat. Gegessen. Lecker, lecker. Nom, nom. Alles steigt. Cool und stark und hübsch und klug und putzig. Ja, und den Schlechten kannst du auch mal äh, nehmen. Ups, das war das falsche Buchmann. Egal, du kannst auch was essen. Und jetzt denke ich, sich so... Bäh. hab ich recht? Er ja, mag süßes Essen. Okay, ein bisschen was steigt. Einen Moment. Lass mir kurz äh, Berichte anzeigen lassen. Weil da steht immer was für Essen, die mögen. Mag Herbes essen. max Herbes? Okay. Ich weiß wirklich nicht, was Herbes heißt. Saures Essen. Ähm. Und süßes Essen. Mhm. Okay, ich hab gedacht, er würde süßes Essen mögen. Er, saures. Und äh, er, Herbes, oder irgendwie so. Na, egal. Um, ich ich, ich fühle mich gerade ein bisschen dumm, weil ich nicht weiß, was Herbes heißt, aber naja, oh, egal. Möchten wir. Ja, ich möchte üben. Ich möchte gerne üben mit. Ach, alle dürfen auf einmal. Ja, komm mal, mit ihm habe ich jetzt ein bisschen gepusht, deshalb. Weder eine Attacke. Okay, Blattwerk ist schwach. Ah. Uh, der Elan sinkt fünf Sekunden lang nicht. Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der hat einen Schaupunkt um zwei oder hier um eins. Dann machen wir mal ein Biss: Eine Ballkapsel. Äh, ja, das, was wir halt immer benutzt haben für ihn. Das hier: Schadnummer lautet eins. Okay, versuchen wir es einfach mal. Das ist halt erstmal Übung. Viel Erfolg. Okay. Super Wettbewerbsshow! Erklärung. Ich habe meinen gar nicht an. Ich werde nur noch erklären, wie die Super Wettbewerbsshow abläuft. Okay. Zuerst geht es um den Style. Dabei kommt es auf die Ausstrahlung deines Pokémons an. Doch auch der Look von Indiv Individualisierung ist hier sehr wichtig. Mhm. Äh, Rhythmus spielen! Neu! Kommen wir jetzt nächstes zum Rup zur Rubrik Tanz. Hier dreht sich alles um das Rhythmusgefühl deines Pokémon. Wir tanzen einfach? Dafür ist der Wettbewerb da? Das ist aber ein Original anders. Noten in Form eines Pokéballs laufen. Ähm, äh, Drücke A-Knopf, sobald eine Note da, davor steht. Das ist aber nicht rhythmisch. Langgezogene Noten werden als eine Art Balken dargestellt. Okay, ja, A-Knopf gedrückt halten. Ja, ich habe schon Rhythmusspiele in meinem Leben gespielt, danke. Ich weiß nicht, ob ich auf das Gameplay oder auf die Musik achten soll, auf den Takt. Ja, auf die Musik, oder? Ja, ich glaube, der Takt ist richtig und nicht das Gameplay. Es ist ein bisschen verzögert aus irgendeinem Grund. Bam, dum, dum, dum. Bam, dum, dum, dum. Bam. Es steht da glänzend. Das ist so ein bisschen verzögert. Man äh, Okay. X-Knopf. Ah, ich kann Attacken einsetzen, um mich zu so boosten. Okay. Okay, sehr gut, sehr gut. Im Original war es übrigens ganz anders. Im Original musstest du den Pokémon ankleiden mit dem Touchscreen, mit so komischen Anziehsachen. Und dann habt ihr euch nacheinander gebettelt, welche Attacke wer einsetzt und ähm, ihr muss immer entscheiden. Es gab drei Jury's und du musst es immer von einem die äh, leiste vollfüllen das ist komisch, schwierig zu erklären aber es war auf jeden fall damals viel cooler als hier auch wenn das hier ein rhythmus spiel ist was auch schon alleine ganz cool ist aber es ist ein bisschen naja äh, komisch ja okay ich es nicht noch mal machen gut dann machen wir mal ein richtiges let's go äh Machen wir mal cooles. Einfach weil es das, das erste ist. Ja, Anfänger. Auswählen. Ja, das coolste Pokémon ist natürlich Shakerain mit Biss und dem hier und jetzt ein Outfit auswählen? Was? Oh! Oh, was? Oh, nein, nein, nein, nein! Ich, ich hab's gar nicht gesehen! Das hat gar nicht geladen! Oh, das sieht hübsch aus, das Outfit. Kann man das immer tragen, das Wettbewerbsoutfit? auf der Overworld? Das wäre voll cool. Das Outfit ist anders als damals, aber es ist das ganz hübsch. Das ist schon ganz hübsch. Fang auf für das Duo mit der Stadt Nummer 3. Katika und irgendwas. Ja, Elsa und Hammer. Oh cool, beides das gleiche Pokémon. Okay. Boom. Boom. Boom. Ich muss immer vorher schon drücken. Ja, ich muss immer ein bisschen vorher drücken, schon. Das ist komisch vom Timing, ja. Ich werde so auf Handheld macht das mehr Sinn. Komm, ich setze mal Attacke ein. Biss! Voll cool, Mann. Das Pachiriso wird doch voll verlieren, ist doch gar nicht cool. Also ich sollte schon ziemlich gut sein hier drin, weil ich habe ein bisschen Erfahrung mit Rhythmus spielen. Ähm, auch mit solchen Rhythmus spielen. Klar, solche habe ich nicht so oft gespielt, weil die halt immer sehr eintönig sind und äh, meistens auch zu schwierig, aber das ist ja halt jetzt nicht schwierig. Da musst du einmal drücken, einmal drücken, einmal drücken, einmal drücken halten. Es ist das passiert ja nicht so viel so. Und das Pummelhof hat das Ende erreicht. Im Moment. Ja. Cool. Das war ein voller Erfolg. Da halten die Teilnehmer Erfolgspunkte. Oh, Level. Oh Gott. Es ist nun an der Zeit, den Showstar der heutigen Veranstaltung zu verkünden. Und der Titel des Showstars geht an: Mikey Odeon Chakrain. Applaus! Jetzt alle klatschen. Jetzt dürft ihr aufhören zu klatschen. Katwinchup bis unser neues Star. Wie Mario Party. Hier ist ein Preis, ein cooles Sticker. Ah. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann auch noch mal nochmal mache. Ihr habt es auf jeden Fall gesehen, wie es ungefähr funktioniert. Sehr interessant auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken mal in der nächsten Folge nach, wie wir in die Arena rein können. Weil, hat der jetzt nicht funktioniert. Aber ich kann euch versichern, in der nächsten Folge werden wir das bestimmt herausfinden, wie es weitergeht. In Pokémon Perle.